Bereitet es so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat Knaben wohl in den Arm, es war sicher, er hat ihn warm. Mein Sohn, was biegst du bang dem Gesicht? Seid's Vater, du den elgen nicht? Den Elkönig mit Kronen schreit. Mein Sohn, es ist eine Nibelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. schöne spiele spiel ich mit dir. Man spürt Blumen, sie den Anten starrt. Meine Mutter hat man spürt, gewahrt. Mei mein Warte, mein Warte, und hörst du nicht, was der König mit Leise verspricht? Seid ruhig, bleib ruhig, mein Kind, in deinem Blatten solltet den Wind. Willst, meine Knabe, du mit mir gehen. Meine Tische sollen dich warten, schön. Meine Tische führen den Nachtlicht rein und wegen den Tausenden und ein. Mein Vater, mein Vater, und siegst du nicht dort, er ich Tische ein düsannen Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich sag' es genau. Es schreien deine Alten, beiden so grau. Ich liebe dich, mir sei deine schöne Geschwalt, und bist du nicht billig, so brach in Gewalt. Mein Wad, mein Wad, jetzt fasst er mich an, der König hat mir ein Leis getan. Der Wad grauset und reitet geschwind, er halt in Armen, das echte Kind errichte den Hof mit Mühe und Not, in seine Armen das Kind war tot.